Wie viel Energie braucht der Emil eigentlich? Der Emil ist die pure Energie. Hofer, bist du auch abhängig? Darüber möchte ich eigentlich nicht reden. Abgesehen davon geht dir das gar nichts so an. Um. Nein, ich mein, energiemäßig. Du wirst ja auch einen Strom brauchen und im Winter harzen und so. Ja. Ey, wie jeder halt. Und du machst da keine Sorgen? Aber was sollte man Sorgen machen? Na, darüber, dass dir irgendjemand den Strom, das Gas, das Allodraht? Du, na, wir haben ja da schon länger einen Plan, wie das geht. Sie haben am Wochenende in einem Interview mit dem deutschen Magazin Spiegel vorgeschlagen, Russland völlig von SWIFT auszuschließen und alle Gasimporte aus Russland zu beenden. Äh, könnte sich das die EU und vor allem ein Land wie Österreich, das 80% seines Erdgases aus Russland bekommt, überhaupt leisten? Und wäre das sinnvoll? Naja, wir haben ja eine langfristige Vision in Österreich, in Europa, nämlich aus den fossilen Brennstoffen auszusteigen, die Energiewende voranzutreiben. Wenn wir jetzt kein Gas mehr aus Russland bekämen, dann müssten wir diese Energiewende dramatisch beschleunigen, aber sie ist ohnehin geplant. Also es muss sehr schnell passieren, was wir sonst über einige Jahre gemacht hätten. Aha. Und wer ist das nochmal? Der Gabriel felbermeier der Leiter des Wirtschaftsforschungsinstituts WIFO. Aha. Ist das nicht so ein Anhänger der Religion des Neoliberalismus? Wahrscheinlich. Gibt ja fast keine Ökonomen mehr, die wissenschaftlich und evidenzbasiert arbeiten. Und du glaubst denn? Ja, in dem Fall hat er ja recht. Auch ein blindes Hund findet einmal ein Korn. Ja schon, aber mit welcher neoliberalen Begründung kommt er auf solche Ideen? Wahrscheinlich, weil er als Marktgläubiger in dem Fall kein Markt mehr sieht. Und damit ist die neoliberale Grundlage nicht vorhanden. Aha. Aber so eine schnelle Umstellung auf alternative Energien, sag einmal, stresst das nicht die anderen Märkte und auch die österreichische Wirtschaft? Das würde sicherlich die österreichische Wirtschaft unter Stress setzen. Wir würden das spüren, ganz klar, bei den Preisen und bei vielen anderen Dingen. Aber natürlich ist das etwas, das dann sozusagen erledigt wäre. Statt über viele Jahre mühsam aus dem Gas auszusteigen, würden wir das konzentriert in kurzer Zeit machen und hätten gleichzeitig auch einen geostrategischen Vorteil, weil wir uns schneller sozusagen von diesem russischen Erpressungspotenzial lösen würden. Ja, und warum gehen wir das nicht gleich einmal an? Um? Naja, da hängen halt viele Arbeitsplätze an den alten Energieträgern. Und natürlich geht es auch um die Aktionäre, die verarmen sonst. Und dann steht das Gespenst des totalen Marktzusammenbruchs im Raum. Ja schon, aber da geht es ja nicht nur um Energie, sondern in erster Linie ums Weltklima. Und wenn das Weltklima im Arsch ist, dann gibt es keine Arbeitsplätze und keine Dividenden mehr. Ich glaube, das hat sich noch nicht ganz so umgesprochen. Und was machen wir? Auswandern. Tja, genau. Hilft dir ja nichts, das ist ja ein Problem von gesamten Planeten. Ich meine ja, auf einen anderen Planeten auswandern. Genau, weil das eh geht. Was glaubst du, wenn wir sind auf dem Raumschiff Enterprise, oder was? Toi, toi, toi. Emil, Energie.